Ja, willkommen zu diesem Video, Oliver Schirmer hier. Schön, dass du dabei bist. In diesem Video geht es um eine einfache, drei-Schritte-Formel, wie du. Ja, deinen Job kündigen kannst und zukünftig dein Geld online verdienen kannst. Im Prinzip brauchst du dazu nur drei Schritte. Und ja, wie kam es jetzt eigentlich zu dem Video? Und zwar ähm, hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einem Interessenten. Und ähm, das Gespräch, äh, ja, ist so eins, wo man sich richtig reinfühlen kann, weil, ähm, ja, die Person hat mir erzählt, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht als ihren, ja, Job aufzugeben, weil sie ähm, ja total unglücklich halten, dem Job ist, ja, also er in dem Fall. Und ähm, ich konnte mich da so richtig reinfühlen, weil das ja vor ja, über 15 Jahren bei mir ebenfalls so war. Also wenn ich, muss dir vorstellen, wenn ich sonntags schon an den Montag gedacht habe, dann hatte ich schon ein richtig ungutes Gefühl und dann war auch der Sonntag schon, ja, richtig verkorkst und ähm, ja, es ging dann zum Schluss sogar so weit, dass ich ja teilweise ähm, ja, mit den Tränen manchmal sogar kämpfen musste, um ja mich zur Arbeit aufzuraffen. Also war wirklich keine tolle Situation, auch wenn ich ja äh, gar nicht so schlecht war in dem Beruf damals. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, konnte ich es eben halt einfach verstehen. Und ich habe dann ja so für mich nach dem Gespräch mal so Revue passieren lassen. Was habe ich denn eigentlich gemacht, dass ich damals meinen Job kündigen konnte? Und es waren im Prinzip ja nur drei Schritte. Und das... Ähm, haben wir im Prinzip dann auch äh, miteinander besprochen. Und zwar brauchst du als erstes mal, ähm, du brauchst als erstes mal so deine magische Zahl, sage ich. Ja, du brauchst also die Zahl, die du monatlich brauchst, um existieren zu können. Weil das Ziel ist ja jetzt erstmal so was. Bei mir damals zumindest war ja jetzt nicht ähm, Großreichtum irgendwie zu schaffen, etc., sondern ich wollte einfach aus dem Job raus. Ich wollte was anderes machen und wollte aber auch nicht in dieser Branche und so weiter bleiben. Das heißt, äh, Meistertechniker und so hätte für mich alles keinen Sinn gemacht. Also bin ich hergegangen, habe mir mal aufgeschrieben, was für Fixkosten hast du, was brauchst, auf was kannst du verzichten, ja? äh, brauchst du unbedingt, also wirklich so das schlimmste Szenario, brauchst du überhaupt ein Auto, brauchst du dies, brauchst du jenes und habe dann einfach mal überlegt, was brauchst du denn um einfach nur wirklich vernünftig zu existieren, ja, also Miete bezahlen, Kühlschrank voll zu machen und so, ja, das ein oder andere Bedürfnis, mal einen Kaffee trinken zu gehen, etc., was brauchst du dafür, so, und, ähm, ja, und dann kam bei mir ein Betrag raus von 1600 Euro, entschuldige bitte meine Sauklaue, so, und das war halt netto, ja, so, und es muss natürlich noch Steuer und so weiter dazu rechnen, so, und, ähm, im Prinzip ist das die Zahl, die du monatlich brauchst, so, und jetzt nehmen wir einfach mal, weil es für die folgenden Schritte einfacher zu rechnen ist, sagen wir mal, du brauchst 2.000 Euro, ja, mit Steuer etc., ja. Ähm, damals waren übrigens 1.600 Euro auch noch ein bisschen mehr wert, als das heute der Fall war, ja, also, ähm, egal, ja, wie auch immer, nehmen wir jetzt einfach mal die 2.000 Euro. Du musst natürlich für dich deine Zahl äh, selbst ausrechnen, also was für Fixkosten hast du, auf was könntest du verzichten und, ähm, ja, welche Abos sind nötig, welche nicht, ja, und einfach mal so wirklich alles aufs Minimum. Ja, so und ähm, dann war der zweite Schritt. Du musst ähm, der Realität ins Auge blicken und musst dich fragen: Schaffst du es, diese 2000 Euro jetzt in unserem Beispiel ähm, in einem Monat dann auch regelmäßig zu erwirtschaften? Nur, dass du überleben kannst. Ja, alles andere baut ja dann darauf auf so und das ähm, ich habe mich dann einfach gefragt okay wie viele kunden brauchst du und du solltest dich dann fragen wenn du zum beispiel 2000 euro monatlich brauchst und du verdienst 100 euro an einem kunden also du musst natürlich erstmal äh, etwas suchen ähm, was du machen möchtest ich habe damals ähm, für mich entschieden ich gehe in die finanzdienstleistung konnte ich als querensteiger ähm, erlernen und machen so und ähm, habe dann im Prinzip einfach ähm, sechs Monate mehr Zeit gegeben und gesagt, okay, ich will mal gucken, ob ich in diesen sechs Monaten es schaffe, es regelmäßig hier diese 1.600 Euro zu verdienen, ja. So, also das, Maxim, das Minimum, was ich so brauche, ja. So, weil dann hätte ich mein erstes Ziel raus aus dem Job auf jeden Fall erfüllen können, so. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du weißt ja dann, okay, wie viel verdienst du, wenn du einen neuen Kunden gewinnst, sonst nehmen wir mal an, du verdienst 100 Euro, dann bräuchtest du halt eben im Monat 20 Kunden. Verdienst du 500 Euro an einem Kunden, ja, dann brauchst du halt eben nur vier Kunden im Monat, ja. So, und jetzt ist einfach nur die Frage, schaffst du das in einem Monat, wenn du morgens aufstehst, am ersten des Monats, ja, und den ganzen Tag nichts anderes machst, wie versuchst, diese Kunden zu gewinnen, hast du am Ende des Monats, ja, diese vier oder jetzt diese 20 Kunden, ja, auf? deinem äh, auf deinem konto sozusagen und wenn du das wenn du dir die antwort dahingehend äh, gegeben hast ja dann äh, kannst du den Sprung schon mal wagen. So, und jetzt ist ähm, das Thema, muss aber natürlich jeder für sich entscheiden. Ja? So, und ähm, damals war jetzt die Situation nicht so, dass wir die Möglichkeit hatten, online so zu arbeiten, wie das heute ist. Ähm, viele Tools waren ähm, ziemlich teuer, ja, man musste programmieren teilweise noch können und so weiter. Also ähm, online war jetzt damals nicht so die Option. Und ähm, heute ähm, ist es so, dass du es relativ einfach haben kannst. Das heißt, du kannst sagen, okay, wenn du 2.000 Euro im Monat verdienen willst, dann brauchst du äh, eine E-Mail-Liste mit 2.000 Interessenten. Denn eine E-Mail-Adresse ja, entspricht ungefähr 1 Euro pro Monat Ertrag. So, und ähm, das heißt, wenn du 2.000 Euro im Monat verdienen willst, brauchst du 2.000, E-Mail-Adressen, beziehungsweise Leads, also Interessenten in deiner Liste. Und das ist die Empfehlung, die ich dir auf jeden Fall geben würde. Ja, bau dir eine eigene E-Mail-Liste auf. Das ist der Schritt 2. Ja, so, und dann kannst du nämlich Monat für Monat diese 2000, oder die Liste ist ja wachsend, ja, kannst du dann immer wieder und wieder kontaktieren. Und da sind wir dann schon beim dritten Step der Formel. Das heißt, du gibst diesen Menschen Angebote. ja Du erstellst Angebote für diese Menschen, die äh, für sie interessant sind und die die Probleme lösen. So und ich mache das im Prinzip auf drei Wegen. Also zunächst mal würde ich dir empfehlen, such dir, also so habe ich es gemacht, such dir einen Strukturvertrieb bzw. Ein Network Marketing Unternehmen. Eins, ja. Für das du voll und ganz ähm, brennen kannst, wo du die Produkte gut findest oder die Dienstleistungen, ja. So, und ähm, wenn du, der, der Vorteil beim Network Marketing oder Strukturvertrieb ist einfach, du musst keine Produkt entwickeln, weil du willst ja schnell Geld verdienen, so schnell wie möglich und willst nicht erst noch Marktforschung betreiben, etc., sondern das Network Marketing-Unternehmen, wenn das schon eine Weile besteht, solltest du darauf achten, dass das ja so drei oder ja besser fünf Jahre oder mehr am Markt ist, ja. Ähm, dass es regelmäßig Provisionen etc. auch auszahlt, also dass die ähm, immer zum, zum Auszahlungszeitpunkt auch äh, pünktlich bezahlt werden, ist für dich natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Network Marketing hat einfach den Vorteil, dass du mit einem sogenannten Hebel arbeiten kannst. Und deswegen würde ich dir das empfehlen, mit Network Marketing äh, zu starten, weil erstens, wie gesagt, du brauchst, hast, äh, das Produkt funktioniert schon, ähm, die Dienstleistung funktioniert schon nachweislich, Du hast eine Upline, du hast Schulungen vom Unternehmen, du hast Schulungen der Upline, du hast einen Sponsor, also jemand, der dich ins Unternehmen gebracht hat oder bei dem du eingestiegen bist, den du um Rat fragen kannst und der dir zeigen kann, wie das Geschäft funktioniert. So, das heißt, du hast, stell dir vor, du machst heute eine, eine Bäckerei auf, ja, und jetzt gehst du. Ähm, zu dem Bäcker um die Ecke und fragst den, hey, was sind deine besten Rezepte, etc. Der wird es natürlich dir nicht preisgeben, weil er würde dann quasi mit dir in Konkurrenz stehen. Er hat also kein Interesse daran, dir das weiterzugeben. Wenn du aber jetzt im Network Marketing startest, dann hast du eine Upline, also jemand, der das Geschäft schon macht, weiß, worauf du achten musst und du kannst diese Person fragen und die Person wird ein Interesse haben, dir die besten Tipps zu geben, weil... Je besser du ähm, oder je schneller und erfolgreicher du vorankommst, desto mehr verdient auch natürlich dein Sponsor an dir. Also, also ist eine Win-Win-Situation. So, und du hast halt den Vorteil, dass du sofort beginnen kannst, ein eigenes äh, Unternehmen aufzubauen, innerhalb des Unternehmens. Das heißt, du kannst täglich neue Vertriebspartner rekrutieren, ähm, kannst diesen zeigen, wie das Geschäft funktioniert und hast dann, in, entschuldige bitte, und hast somit natürlich die Möglichkeit, deine, deine Arbeitskraft und deine Zeit zu multiplizieren. Das heißt, wenn du 20 Kunden im Monat brauchst und du hast, ähm, ja, ich sag mal, äh, 10 Leute im Team und jeder davon gewinnt zwei ja, im Monat, dann hast du schon deine 20 Kunden. Du musst die nicht alleine schreiben, sozusagen. Wenn du. Ähm, ja, und wie, wenn du zum Beispiel 100 hast, ja, und jeder macht nur einen, dann hast du bereits 100 Kunden in deiner Organisation. So, und das ist natürlich ein, ein riesiger Vorteil, dass du nicht jeden Tag von vorne anfangen musst. Ja, dazu gibt es dann natürlich noch Folgeprovisionen, laufende Provisionen für die Produkte etc., immer wenn Kundenbestellungen und so weiter eingehen. Also, das ist ein... Ähm, ein ganz, ganz, äh, ja, wichtiger Punkt, weil du beim Network Marketing halt quasi alle Vorteile des Unternehmertums hast, ja, das heißt, du kannst also, ähm, ja, quasi täglich neue Filialen eröffnen, aber du hast die Risiken nicht, das heißt, du musst keine Löhne zahlen, du musst keine Gehälter zahlen, du kannst dich also voll und ganz auf das Marketing konzentrieren. So, also, ähm, ich habe auf meinem Kanal übrigens viele äh, Videos zum Thema Network Marketing, die da nochmal mehr in die Tiefe gehen, Will ich jetzt nur an der Oberfläche anreißen. So, und dann haben wir als, zweiten, als zweite Art von Angeboten, ähm, nutze ich Affiliate-Marketing. Ja? Warum Affiliate-Marketing? Aus dem ganz einfachen Grund. Von diesen 2000 äh, Interessenten auf deiner Liste, um mal in dem Beispiel zu bleiben, werden nicht alle in dein Network-Marketing-Geschäft einsteigen. Im, die Wahrheit ist, die wenigsten werden es tun, ja, von diesen 2.000. Ähm, ist aber auch ganz normal so. Ich kenne kein Unternehmen, was ähm, mit jedem Menschen, wo sie sprechen, den auch gleich als Kunden gewinnt. Ja, manche zu einem späteren Zeitpunkt und manche werden halt nie Kunde. Aber diese 2.000 Menschen auf deiner Liste haben, ja, äh, weil du ja den Lead für quasi die Zielgruppe Network Marketing gewonnen hast, haben ja Interesse an Network Marketing oder die haben Interesse, nebenbei Geld zu verdienen oder die sind vielleicht schon im Network Marketing, aber unzufrieden in ihrem Business oder sie sind im Network Marketing, haben nicht den Erfolg, den sie sich wünschen und jetzt kannst du dir im Affiliate Marketing und, das ist ne, und deswegen ist das der zweite Schritt, ja ähm, quasi Produkte suchen, die andere schon erstellt haben ja, und die auch nachweislich verkauft werden, ja, die also auch funktionieren. Und kannst, diesen Produkt, kannst diese Produkte ja, quasi an deine Liste anbieten. So Und für jede Vermittlung von einem Produkt bekommst du dann eine Provision. Standardmäßig sind es meistens so 50%. Ja? So, bedeutet, du verdienst also auch an den Menschen Geld, die jetzt aktuell Nein zu deinem Geschäft sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil so kannst du zum Beispiel Werbeanzeigen refinanzieren, du kannst dein Marketing refinanzieren oder einfach halt nur äh, Einnahmen erzielen, die du vorher nicht hättest, wenn du dich jetzt nur auf dieses Thema konzentrieren würdest. Deswegen ähm, aus meiner Sicht für jede Branche, für jedes Unternehmen Affiliate Marketing ein ganz, ganz wichtiger Baustein als Zusatz. Ja, du kannst äh, natürlich auch Affiliate-Marketing als Hauptgeschäft wählen, aber wie gesagt, der Vorteil im Network-Marketing ist halt, dass du deine Arbeitskraft vervielfältigen kannst. Hier musst du halt immer dementsprechend weiterhin äh, Kunden gewinnen. So. Ähm Genau, natürlich gibt es auch ein- und zweistufige Partnerprogramme etc. pp, also will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, findest du auf meinem Kanal auch weitere Videos dazu. Aber das ist die zweite Art von Angeboten, die ich quasi unterbreite. Und die dritte, ja, das sind dann eigene Produkte. Aber hier solltest du wirklich erst anfangen, wenn du für dich sagen kannst, okay, ich habe genug äh, Erfahrung, genug Wissen angesammelt und möchtest jetzt zum Beispiel das an deine Partner weitergeben oder möchtest Kurse für deine Liste erstellen, ja, die ihnen einfach zeigen, wie es besser, wie es schneller geht, ja, so wie du es gemacht hast, etc. Ja, ähm, weil warum als dritter Schritt, weil eigene Produkte erstellen zwar heutzutage auch relativ schnell geht, weil die Technik und so weiter da schon sehr sehr weit ist, aber es ist trotzdem Zeit, die man erstmal ja investieren muss. Natürlich kann ich dann digitale Produkte immer wieder verkaufen oder du könntest ein Coaching anbieten etc. Ja, dafür bräuchtest du jetzt weniger Zeit, aber du solltest erstmal, wie gesagt auf Produkte anderer zurückgreifen, die nachweislich funktionieren. Spart dir unheimlich viel Zeit und du kannst sofort äh, Einnahmen erzielen. Und natürlich auch, und das ist das Aller, Allerwichtigste, Erfahrung sammeln. Ja? Wissen sammeln, Erfahrung sammeln. So, und jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie macht man das? Wie baue ich hier diese E-Mail-Liste auf? So, und das ist im Prinzip einfach. Das heißt, du gibst Mehrwert an deine Zielgruppe. Das heißt, okay, wer ist hier für dein Network Marketing die Zielgruppe? Diese Frage musst du für dich beantworten, kann dir sicherlich auch deine Upline beantworten. So, und jetzt erstellst du hier eine Lösung, ja. Also, wenn du zum Beispiel ein Abnehmenprodukt hast, dann könntest du hier einen Teil aus eurem Sortiment nehmen, könntest sagen, okay, wie du ähm, x Kilo verlierst in zehn Wochen, ja, ohne vielleicht jetzt ähm, Sport treiben zu müssen, oder so, ja, also worauf du halt spezialisiert bist, so, und dann kann dann kannst du das Ganze vermarkten. Ja, also kannst quasi in Social Media über diese Themen sprechen. Du kannst dann quasi sagen: Okay, wenn du mehr erfahren willst, dann äh, trag dich hier auf meiner Liste ein und ich sende dir dann den grad zu oder das, das E-Book zu oder ähm, ja ne, ein, ein PDF-Report. Oder du kannst einfach nur eine Liste machen, wenn du zum Beispiel Tools, äh, die zehn wichtigsten Online-Marketing-Tools, die dir jede Menge Zeit und Geld sparen anbietest. Zum Beispiel, könntest du auch Einfach eine, eine Google-Tabelle machen und könntest dann diese als Lead magnet zur Verfügung stellen. Das heißt, du brauchst also so ein Leadmagnet, egal welche Form auch immer. ja Oder wenn ihr jetzt von eurem Team ein Video habt, zum Beispiel, eine, eine Geschäftspräsentation, dann kannst du auch daraus ein Lead magnet machen. ja So, und ähm, so baust du dir im Prinzip deine E-Mail-Liste auf, die du dann mit diesen Angeboten bewerben kannst. Und das Schöne ist, wenn du eine vernünftige e mail marketing software hast ja dann kannst du das ganze halt auch automatisieren ja also investier da ruhig in ein gutes tool weil das wird dein bester mitarbeiter ja weil übernimmt im prinzip die auslieferung der e-mails des lead magneten alles automatisch für dich so dass du dich ganz voll und ganz auf den aufbau dieser äh, liste konzentrieren kannst ja so und jetzt zeige ich dir das mal in der praxis noch um dir da einfach mal auch ein paar Beispiele zu geben, wie das dann aussehen kann, ja? also, ähm, du könntest zum Beispiel deinen eigenen Blog starten, ja, und könntest auf deinen Blog ähm, Inhalte zu deinem Thema bieten ähm, und dort dann dementsprechend auf den Lead-Magnet verweisen. Du könntest einen eigenen YouTube-Kanal machen, du könntest ähm, einen Podcast starten, du kannst Instagram nutzen und dort Bilder posten, ja, und dann ähm, auf den Link in deiner Bio verweisen und dort dann quasi gratis Produkte äh, bzw. deinen Liedmagneten anbieten. Ja, also. Alles Möglichkeiten, da gibt es unzählige von Möglichkeiten, die du machen kannst. Und ich bin jetzt mal hier, ähm, ich zeige dir mal zwei YouTube-Kanäle. Ähm, zum einen ist es hier Smart Money Tactics. ja, ähm, Und hier siehst du zum Beispiel, hier geht es auch darum, sich eine eigene Liste aufzubauen. Ähm, also man kann hier zum Beispiel ähm, sich ähm, für den, den Kanal abonnieren, ja, weil auch der YouTube-Kanal ist ja hier eine Art von Liste, also 290.000 Abonnenten in dem Fall. Ja, immer wenn du ein Video ähm, hochlädst, ja, dann können diese, wenn sie zum Beispiel die Glocke ähm, äh, betätigt haben oder abonniert haben, dann kriegen die ja auch Mitteilungen bzw. sehen in ihrem Feed, dass ein neues Video da ist. Das heißt, so erreichst du ja auch eine gewisse Form oder eine gewisse Anzahl deiner Abonnenten. Hier ein Telegram-Kanal, ja, ein Telegram-Kanal ist ja auch quasi wie eine Liste, wo du Input geben kannst oder, oder deine Angebote vermarkten kannst. Um, dann haben wir hier um, best way to make money online, ja, können wir ja mal öffnen. Oder hier haben wir zum Beispiel direkt ein Affiliate-Produkt, was beworben wird: ConvertKit. Ja, also ein, ein Tool, wo man Landing-Pages erstellen kann, um E-Mail-Adressen zu sammeln. Ist auch E-Mail-Marketing dabei, etc. Ja, also wenn man hier den Link klickt, dann ähm, kann man äh, den, äh, sich dort ein Account erstellen. Und sobald er dann, ähm, sobald die Zahlung äh, abgeschlossen ist, ähm, bekommt dann hier Smart Money Tactics eine Provision. Oder hier. Ähm, Kurs, ja, schauen wir uns das mal an. Das, zum Beispiel hier wird dann quasi das ganze Angeboten, freies Training, äh, Free Training Webinar, now ähm, kannst du dann hier anfordern und ähm, Smart Money Tactics gewinnt eben dann den Lead, quasi in dem Fall jetzt dich, wenn du dich einträgst. Ja, so, also das ähm, einem ein, ein Beispiel. Oder hier Pat Flynn, ja, der ähm, ja ganz stark im Affiliate-Marketing äh, unterwegs ist. Siehst du auch hier, hier kann man sich für gratis ähm, Affiliate-Marketing-Workshop anmelden. Also auch hier wird dann quasi die E-Mail-Adresse dann wieder drüber generiert. Er ja, äh, vermarktet hier seinen Podcast. Hier auch Podcast-Equipment. Ja, also wenn man das dann quasi aufruft, machen wir mal. Oder hier ist Livestreaming Equipment. ja Dann kommst du auf diese Seite hier. Und wenn du hier mal durchschaust, dann siehst du hier ähm, ja, YouTube-Kanal verlinkt. Ähm, hier ECAM Live. ja Also und wenn man hier dann draufklickt, dann kann man mit Sicherheit ECAM. Jawohl, ähm, das ist dann quasi ein Affiliate-Link. Ja? Und wenn ich jetzt hier quasi ECAM kaufen würde, würde Pat Flynn dann dementsprechend eine Provision erhalten. Ja, also so kann man das quasi ähm, aufbauen. Wenn du jetzt aber sagst, nee, also so einen Blogartikel schreiben oder Video ähm, drehen ist nicht so mein Ding, dann kannst du einfach aber auch einen Leadmagneten machen, indem du zum Beispiel eine Google-Tabelle machst oder eine Excel-Tabelle, wobei ich würde dir eine Google-Tabelle empfehlen, weil dann kannst du die auch gleich freigeben. Das heißt, du bekommst dann hier quasi einen Link, ja, beziehungsweise kannst dann quasi einen Link kreieren ja, und kannst dann diesen Link äh, kopieren und dann quasi in deine E-Mail mit einfügen, sodass du das dann quasi automatisch ausliefern kannst über dein E-Mail-System. So, und jetzt könntest du zum Beispiel das ganze Ding hier nennen, die 10 besten MLM-Tools. So, und dann schreibst du hier auf diese Seite das Tool und hier dahinter machst du deinen Affiliate-Link, ja. So, und wenn dann jemand diesen Link klickt, also jemand, du machst dann quasi eine eine Landing Page. Ich mache mal kurz hier ein bisschen Platz. So, dann machst du hier quasi einfach deine Landingpage Ja, und schreibst dann hier sowas wie die zehn äh, besten MLM Tools für dich, ja? E-Mail Fällt. zack und wenn sich jemand hier einträgt ja ähm, wird eine e-mail versendet und da geht es dann auf die google tabelle da ist dann der link drin ja google tabelle so ich hoffe du kannst mein Gekritzelt hier lesen ähm, so und wenn dann jemand hier diesen link anklickt Zack gibt es eine Provision für dich. Und das noch bevor das jemand überhaupt sich mit deinem Business auseinandergesetzt hat. Ja, so und dann kannst du in den folgenden Mails quasi ähm, ja dein, dein, dein Geschäft quasi ähm, bewerben. Ja, kannst zeigen, worum es geht in deinem Business, welche Produkte, äh, warum Network Marketing gut ist etc. pp. Und kannst dann ähm, in der Folge ähm, dementsprechend den Interessent quasi für dein Business gewinnen. Und falls nicht, kannst du weitere Angebote ähm, unterbreiten, entweder eigene Produkte oder Affiliate Marketing. Ja, und das ist es im Prinzip schon. Ja, oder hier zum Beispiel hatten wir ja noch ähm, Podcast Equipment. Ja, und auch hier ja, siehst du äh, Beginner Podcasting äh, Kit. Ja, und ähm, wenn man hier drauf geht, bin ich mir sicher, sind auch hier wieder Affiliate Links hinterlegt. Ja, also äh, du siehst hier Amazon. Und hier unten siehst du dann, wenn du mal hier unten achtest, siehst du dann hier ähm, Local Kit Co. Ja, also ist das auch hier, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dann dementsprechend auch ein Affiliate-Link. Ja, und wenn jetzt jemand hier dann auf Amazon was kauft über diesen Link, bekommt ebenfalls Pat Flynn eine Provision. Ja, und so kannst du dann verschiedene Videos machen oder einen Instagram-Kanal, ja, und kannst dann dort quasi immer wieder auf, deine, auf deinen Lead-Magnet bewerben. Und dieser Lead -Magnet, ähm, ja, führt dann dazu, dass sich Menschen in deinen Verteiler eintragen und dann kannst du quasi ja, deine Produkte und Dienstleistungen bewerben. So, das, äh, jetzt will, will, ich, will ich das Video aber auch nicht länger machen als nötig. Ja? Also wie gesagt, die drei Schritte sind, erstens überleg dir, was ist deine Magic Number, also was ist deine magische Zahl, wie viel brauchst du, um einfach nur existieren zu können. Ja, Dann... Ähm, diese Zahl, also wenn du 2000 Euro monatlich brauchst, brauchst du das in deiner E-Mail-Liste und jetzt kannst du anfangen, diese E-Mail-Liste aufzubauen. Wie habe ich dir eben schon äh, gezeigt und ähm, dann an, erstellst du eben Angebote für deine Zielgruppe. Okay, so und das ist im Prinzip das, was ich damals äh, gemacht habe, nur begonnen ohne E-Mail-Liste, weil das damals ja etwas komplizierter war als heute. Äh, zumindest ähm, kannte ich keine einfachere Lösung damals. Und heute kannst du einfach damit beginnen, ähm, ja dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Und mit dem ersten, der auf dieser E-Mail-Liste ist, äh, werden dann natürlich deine Angebote auch dann ausgeliefert, beziehungsweise solltest du Angebote erstellen und E-Mails an deine Liste versenden. Okay, das ist es schon. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Ganze jetzt hier gefallen hat. Wenn dem so war, dann lass bitte ein Like da, unterstützt das Ganze hier, teils mit deinem Netzwerk. Ähm, damit die Inhalte so, so viele Menschen wie möglich bekommen. Ja, und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, maximalen Erfolg und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.